Herzlich Willkommen! Hier ist wieder Sabine von 1 bis 3 und heute gibt es ein neues Stoffmittelvideo. Und zwar geht es um die Blümchen All-in-One-Windel, die Stoffwindel. Die gibt es einmal in der Größe Newborn, aber auch in der Größe One-Size. Die erkläre ich dir heute mal ganz genau. es gibt die Blümchen All-in-One Windel, einmal in einer mitwachsenden Größe, so ungefähr 4 bis 15, 16 Kilogramm und es gibt auch eine neugeborene Version, die eignet sich so ungefähr ab 2, 2,5 Kilo, bis dein Baby ungefähr knapp 5 Kilogramm schwer ist. Das ist natürlich immer abhängig von der Statur deines Kindes. Und diese zwei Windeln das sind eben All-in-One-Windeln. Das heißt, das sind wirklich komplett Windeln. Du brauchst hier keine Überhose mehr, denn die ist ja quasi schon außen angenäht. Und du brauchst auch keine extra separate saugende Windel, denn die ist im Inneren der Windel im, äh, ist sie befestigt. Hier siehst du jetzt also nochmal den Klettverschluss und auch die Druckknöpfe an der One Size Größe. Und die Newborn-Version gibt es eben wie gesagt nur mit Druckknöpfen im Moment. Beide haben jetzt auch noch ähm, vorne am Bauchbereich Druckknöpfe, sodass du die Windeln in der Leibhöhe verstellen kannst. So passt du sie also nochmal so ein bisschen in der Größe an. Hier siehst du, dass ich da gerade die Newborn-Version öffne. Und was jetzt ganz toll ist, Blümchen macht die jetzt farbig passend zu den Mustern. Also wer darauf achtet, hat jetzt eine ganz tolle, hübsche Sache da. Hier siehst du jetzt das Innere von der Newborn-All-in-One-Windel. Ähm, Und hier ist eben der Saukern direkt an das Innenfutter dran genäht. Und du siehst hier auch die inneren Beinbündchen, also so erzielt sich jetzt nochmal ein schöner Abschluss direkt am Oberschenkel. Das ist ein innerer Gummizug und du hast außen natürlich auch nochmal Gummibündchen, damit eben auch dann die Außenhülle gut am Oberschenkel dann sich anlegt. Das siehst du hier nochmal, ne? das ist das Äußere. Hier hast du jetzt die Pocket-Öffnung, die gibt es sowohl bei der One-Size als auch bei der Newborn-Größe. Und hier kannst du jederzeit zusätzliche lose Saugeinlagen reinlegen. Besonders bieten sich hier dann natürlich Hanfeinlagen an. Du hast ja obendrauf den Frottestoff Und Frottestoff ist immer ganz toll eben für den Muttermilchstuhl oder auch den Prämilchstuhl, denn der verfestigt das so etwas. Der Frottestoff saugt ja sehr, sehr viel an Flüssigkeit auf und ist daher ideal für die Stoffwindeln. So und hier siehst du noch mal, wie sie eben geschlossen wird, die Newborn Größe mit den Druckknöpfen und sie hat auch in der Mitte noch mal zusätzliche Druckknöpfe, dass du es auch wirklich auch schon bei einem ganz kleinen, zarten, zierlichen eventuell auch im Frühgeborenen die Stoffwindel dann anlegen kannst. Und jetzt kommen wir zu der One-Size-Größe. Ich zeige dir das jetzt hier mal anhand der mit dem Klettverschluss. Im Inneren ist jetzt bei uns diese hier mit bio Baumwollfrotte ausgekleidet. Ich habe mich jetzt bei der One-Size-Größe für die bio Baumwollversion und nicht für die Viskose-Version entschieden. Und du siehst hier ist der saukern nicht angenäht im Inneren, sondern nur an der hinteren Pocket-Öffnung. Und... Ähm, Du kannst den Saukern komplett rausnehmen, das ist super dann beim Waschen, der lässt sich sehr gut auswaschen und vor allem trocknet diese All-in-One-Windel dann einfach schneller. Also auch immer darauf achten, dass sie beim Waschen dann draußen liegt, diese ähm, Einlage. Und dann auch zum Trocknen schön auseinanderziehen, am besten über ein paar Leinen hängen, nicht nur über ein, zwei und dann trocknet sie auch recht schnell. Jetzt noch etwas zu den Klettverschlüssen. Bei den Klettverschlüssen siehst du, es gibt hier auch den Innenklett, den sogenannten Wäscheklett. Hier befestigst du den Klettverschluss von außen immer nach innen. Das machst du immer vor jeder Wäsche, damit sich die Verschlüsse eben nicht an den anderen Wäschestücken in der Waschmaschine dann ähm, verhaken. Ja, und so wird eine Klettwindel ganz einfach geschlossen. Du kannst es hier auch überkletten und dann passt sich die Windel auch wunderbar an die individuelle Bauchgröße deines Babys an. Und hier siehst du jetzt nochmal die Vergrößerungsknöpfe, du hast eben mehrere Reihen, wenn es komplett auf ist, das ist die größte Größe und du kannst dann eben hier die ähm, noch kleiner stellen. Worauf du jetzt wirklich achten musst, das ist, dass auch wirklich nicht dieses Innenfutter nach außen gerollt ist. Denn dort zieht sich ja dann die Feuchtigkeit nach außen. Sollte das passieren, dann gehst du bitte hin und stopfst es rein. Und am besten zur Sicherheit gehst du wirklich sowieso nach jedem Wickeln hin und gehst mit dem Finger da drum herum, damit auch wirklich alles, alles im Inneren der Außenhülle ist. Hier siehst du einen Streifen Pull. Das ist vorne am Bauchbereich. Das hat eben den Sinn und Zweck, dass es sich beim Bauchschläfern gerade ähm, eben dann nicht oben hochdrückt. Beide Windelversionen, die große und die kleine, haben innen diese Taschenöffnung und du kannst hier bei der One-Size-Version, gibst du eben die Einlage nach innen rein, schön einlegen, die Windel ein bisschen strecken und du kannst natürlich dann zusätzliche Saugeinlagen bei Bedarf hier hineingeben. In dem Fall würden sich dann Hanfeinlagen anbieten, denn du hast ja oben etwas Schnellsaugendes und dann hast du unten drunter den langsam aufquellenden Hanf. Ja, außen hat die Windel einen atmungsaktiven PUL-Stoff, also sie ist ein, äh, das ist ein Polyester, der eben mit Polyurethan beschichtet ist, ist atmungsaktiv, wasserabweisend. Und das heißt, du legst diese Windel wirklich nur deinem Baby an, und dann ist es komplett gewickelt. Das ist also die all in one bindel von Blümchen, eine Komplettwindel. Hier brauchst du, wie gesagt, keine extra Sachen mehr. Du hast alles in einem. Aber es bedeutet natürlich, du musst sie jedes Mal nach jedem Windelwechsel in die Wäsche geben. Gut, ich hoffe, das hat dir jetzt weitergeholfen. Und äh, du kannst dich jetzt entscheiden, ob du eine All-in-One-Windel mal ausprobieren möchtest oder nicht. Wir haben sie in zwei Größen im Shop. Bis dann. Tschüss. Ooh.